Jetzt muss ich auch anfangen, so wie Norman, diese Instagram-Stories zu machen, so ein bisschen hier mit Muckis. Aber ich habe letztes Mal einen Bizeps angeguckt, der war auch mal mehr, ne? Oh ja, das, der schwabbelt auch mehr. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, das kann man nicht zeigen. Ich bin hier, Bruder. Wunderbar und sehr besonders. Es ist Wahle, der gibt okay, jetzt das nie okay, zu. Das ich ich weiß. Oh, mit oh. wusste ich nicht, ob das oh. funktioniert. <lacht> <lacht> mit der ex Er ist der Korkens hier? <lacht> ein, ein extra ja. Okay, okay, warte mal. Na ja, so ist es halt, ne? So ist es halt.